Er ist 185 Meter lang und eröffnet einen weiten Blick auf Ostsee und Kreideküste. Auf der Insel Rügen wurde heute der sogenannte Skywalk eröffnet. Das ellipsenförmige Bauwerk bietet einen Rundgang über den Königsstuhl, den größten Kreidefelsen Deutschlands, und ist Teil des dortigen Nationalparkzentrums. Besucherinnen und Besucher können sich zudem über Klima- und Artenvielfalt in der Region informieren. Er ist die neue Touristenattraktion in Mecklenburg-Vorpommern, der Skywalk auf Rügen. Die Aussichtsplattform schwebt in 118 Metern Höhe eingebettet in die eindrucksvolle Kreideküste. Zur Eröffnung kamen mehr als 2000 Besucher. Erstmal das Bauwerk und dann äh, dieser ganze Ausblick ne, nach zur Ostsee hin ist wunderbar. Der Megabau kostet das Land Mecklenburg-Vorpommern mehr als 11 Millionen Euro, knapp 4 Millionen mehr als geplant. Zwei Jahre dauerte es, die 400 Tonnen schwere Brückenkonstruktion zu errichten. Der Skywalk liegt inmitten des Nationalparks und UNESCO-Welterbes. Die Planer mussten deshalb zahlreiche umwelt- und naturschutzrechtliche Anforderungen erfüllen, denn die Kreideküste bröckelt, büßt jährlich 30 cm ein. Wegen des Eingriffs in die Natur gibt es auch viele Kritiker. Das Nationalparkzentrum aber verteidigt den Bau.